Das ist die erste Folge Frag den Roger, immer Dienstag und Donnerstag hier auf meinem YouTube-Kanal. Und heute geht es ums Thema Video, Livestreaming und um Mikrofone. Und wenn du jetzt genau wissen willst, wie ich das Handhabe mit diesen Livestreams und was ich für Equipment habe, dann bleib jetzt dran. Nach dem Intro geht es weiter. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Herisau, hier hinten, ne andere Seite, <lacht> mal wieder das Matterhorn, mein Standard-Hintergrund und äh, wie man bereits gesehen hat am Vorschaubild, es geht heute ums Thema Video und Livestreaming ich zeige ein bisschen was für Equipment ich hier bei mir habe. Und zwar auch zum Thema des Mikrofons und erkläre ein bisschen was, was es mit dem Mikrofon auf sich hat, worauf man entsprechend achten sollte. Und ich beginne doch gleich mal mit dem Mikrofon. Und zwar habt ihr hier vier verschiedene mögliche Mikrofon, ich sag mal Aufnahmen, die man grundsätzlich beachten sollte. Wir haben die Niere, die Superniere, die Acht und die Kugel. Es gibt sicherlich noch ein paar mehr, aber das ist so der Standard. Bei der Niere ist es so, das ist eines der, ich sage mal, meist verwendeten Mikrofone, die man nutzt, um eben das Ganze in diesem Spektrum, ihr seht es äh, dunkelgrau angezeigt, entsprechend äh, aufzunehmen. Bei der Superniere ist es so, dass man das vor allem bei, ich sage mal, Livestreams oder so nutzt, wo es relativ laut ist, weil das nach vorne ausgerichtet ist. Dann bei der 8 ist es so, dass zum Beispiel das genommen wird, wenn man frontal mit der Kamera aufnimmt und dann rechts und links eine Person hat, die jeweils äh, sprechen. Und bei der Kugel ist es halt einfach so, dass alles rundherum aufgenommen wird und ich sage mal für ein Livestreaming, wie ich das jetzt hier mache, ich habe ein äh, Rode NT1AB, soweit ich weiß, NT1A und dieses hat eine Niere und entsprechend, also die Nierenfunktion hat nicht eine Niere, sondern eine Nierenfunktion und äh, nimmt da entsprechend äh, den Schall einfach nur von hier vorne auf ne, und ein bisschen... Auf der Seite, aber soweit nicht viel. Dann ist mein Mikrofon natürlich auch noch angehängt an ein entsprechendes äh, Mischpult. Und bei den Mikrofonen ist es noch so, dass man sich zum Grenzschalldruck ein bisschen ja, mit beschäftigen sollte. Also der Grenzschalldruck wird in Dezibel gemessen. Das sind. Äh, ich sage mal 120 Dezibel, so, so normale Lautstärke, die mindestens äh, dabei sein muss und ich habe jetzt zum Beispiel für die Live-Übertragung ein Mikrofon mit einem Grenzschalldruck von 150 De Dezibel und das ist der Punkt, wenn man jetzt zum Beispiel reinschreit ins Mikrofon oder auch die Lautstärke drumherum relativ äh, groß hat, dann äh, ist, nach diesem Dezibel wird das Signal entsprechend überschlagen und deswegen sollte man wirklich darauf achten, dass man eben nicht einen zu niedrigen Grenzschalldruck eingestellt bzw. beim Mikrofon hat. Dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, ein äh, relativ gutes Mikrofon über USB anzuschließen. Das äh, ist hier das Uber Mic, das ist so ein Standmikrofon, wird äh, sehr oft auch benutzt für Podcasts. Man kann damit zum Beispiel an einem Tisch entsprechend gut sprechen und das wird angeschlossen mit einem USB und ist dann ganz normal wie im Prinzip bei einem Headset an einem USB-Anschluss angeschlossen und funktioniert darüber. Die Besonderheit ist äh, hier bei dem Bereich, da sieht man jetzt nur den äh, Mix, den man einstellen kann, aber es hat hinten am Mikrofon noch die Möglichkeit einzustellen, ob Niere, Superniere, Acht oder Kugel. Dann was zum Beispiel bei einem äh, Mikrofon, wie ich das jetzt nutze, hier beim Rold NTA, ein Kondensatormikrofon, das heißt die Schallwellen werden entsprechend äh, über eine Membrane zu der Gegenelektrode und so weiter. Wie das genau funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Ich bin da zu wenig Techniker, aber auf jeden Fall wird die Schallwelle in Spannung umgewandelt und hinten kommt dann entsprechend ein Signal raus, wo man dann zum Beispiel dann wie hier mit den Anschlüssen über XLR, das sind diese mit den drei Pins XLR und Mini-XLR, komme ich gleich auch noch dazu. Ich habe jetzt für mein Livestreaming hier dieses Audio Technica AT 2050, auch mit der sogenannten Spinne, wie man hier sieht, mit dem Grenzschalldruck von 159 Dezibel und ich merke schon den Unterschied zwischen äh, dem hier, was ich vorher beim Livestreaming genutzt habe und zwischen dem hier, was ich jetzt beim Livestreaming nutze, zum Beispiel bei Wolle Luzern, die Wiedergabe des Tons ist einfach schon mal 100 mal besser. Und auch hier habe ich die Möglichkeit auf äh, die Acht, die Niere und die Kugel umzuschalten. Dann, was man zum Beispiel nutzen kann, wenn man unterwegs ist mit dem Handy, gibt es hier die Anschlussmöglichkeiten, äh, zum Beispiel übers Handy hier unten. Ich zeige das nachher noch. Das ist jetzt das Samsung Gomic Mobile. Hier noch das Samsung Gomic Mobile mit dem Handheld, was man auch nutzen kann, auch verbinden kann. Und das aktuelle Mikrofon, was ich jetzt gerade nutze, um diese Folge hier zu streamen, ist mein Rode NT1A. Ist ein Mikrofon mit einer Großmembrane drin und äh, wird auch sehr oft genutzt mit zum Beispiel oder für Podcasts, wenn man die professionell aufzeichnet, ist aber auch ein Gesangsmikrofon und äh, das Ding da vorne ist ein sogenannter Pop-Schutz, damit die, äh, die Zisch und die Pop-Laute, also die, die, die Luft, der Luftdruck, der da auf dieses Mikrofon fällt, ein bisschen gedämpft wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das, was ich jetzt noch nutze zusätzlich, ist dieses Mischpult von Behringer, das Xenix XQ 1202 USB, das ist im Prinzip ein ganz normales, Mikro, äh, ganz normales Mischpult, was ich anschließen kann an meinen USB-Anschluss und das ist dann im Prinzip wie so eine Art Mikrofon, äh, was ich zusätzlich noch installiert hat. Das also mal zu den verschiedenen Bereichen von dem Mikrofon bzw. den ganzen Möglichkeiten, die man hat, entsprechend über die Mikrofone und wie ich auch zum Beispiel jetzt diesen Livestream mache. Gut, dann komme ich ein bisschen zu meinem Equipment und möchte gleich mal so einen Test machen. mit. Mit, äh, dem Mikrofon. Also ihr seht jetzt zum Beispiel, ich bin aktuell unterwegs mit äh, meinem Rode. Dann habe ich hier jetzt noch so ein Logitech H800 und ich stelle jetzt mal das Mikrofon um, damit ihr hört, was so der Unterschied ist. So, jetzt habe ich das Mikrofon Logitech H800 eingestellt und äh Ihr hört, also zum einen ist die Lautstärke wahrscheinlich ein bisschen anders und eben auch der Klang dieses Mikrofons. Das hat den Grund, weil es hier wirklich nur so ein, Entschuldigung, ganz, ganz kleines Mikrofon drin hat und hier habe ich natürlich schon etwas mehr drin. Ne? Also das ist schon etwas größer. So. Auf das USB-Mikrofon. So. Und jetzt ist der Ton auch ein bisschen besser. Ich habe zum Beispiel beim Livestreaming hier noch so ein spezielles Mikrofon. So ist das angelegt ne? und das hat hier auch einen XLR-Anschluss, den ich dann ans Mischpult lege und das ist im Prinzip so ausgelegt, dass man das hier. Entsprechend mit, ja jetzt sieht die Frisur ein bisschen komisch aus, ne, so. <lacht> das ist der Nachteil bei langen Haaren. Auf jeden Fall habe ich hier auch ein äh, Nierenmikrofon, beziehungsweise äh, das Mikrofon, was mit der Nierencharakteristik eingestellt ist. Und das hat den Grund, dass ich eben nur hier, äh, was ich gerade spreche, entsprechend aufnehme. Gut, Haare wieder gerichtet. Das nutze ich also beim Livestreaming, wenn ich kommentiere, dann gibt es, damit wir uns natürlich alle hören beim äh, Kommentieren, wir sind meistens zu zweit oder alleine, gibt es hier noch diese Kopfhörer von Bayer äh, Beyerdynamic, das sind übrigens auch äh, ganz professionelle Studio Kopfhörer, die sind äh, richtig top und auch hier diese ganzen Polster, die habe ich noch gewechselt, beziehungsweise die kamen mit so einem Stoff daher und ich wollte das Ganze einfach ein bisschen hygienischer haben und deswegen habe ich dazu noch Leder bestellt, die kann man auch sehr gut auswechseln, auch das, was oben auf dem Bügel war, das kann man sehr gut auswechseln und ich habe hier bei diesem Mikrofon, ihr seht das vielleicht, wenn ich das so ein bisschen hier hinhalte. Also noch ein äh, zusätzliches Mikrofon für zum Beispiel das äh, Handy. So. Genau. Hier habt ihr den Schalter. Ups. So. Hier habt ihr den Schalter noch von äh, dem Logitech-Headset, wo ich umstellen kann zwischen zwischen USB-Anschluss und eben Bluetooth ist also auch möglich, dann gibt es hier die, äh, dieses Samsung, da ist das eben dieses GoMic Mobile, das ist der Receiver, der hat hier unten auch noch so einen Anschluss für zum Beispiel auf ein Stativ, dass man das äh, Mikrofon bzw. das Handy auf ein Stativ legen kann und dann wie auf dem Bild schon gezeigt gibt es hinten die Möglichkeit. Hier haben wir verschiedene Anschlussmöglichkeiten von, äh, für verschiedene Handytypen und so weiter. Ich habe hier auch noch äh, ein paar Kabel. Alle schön in einem Sack verpackt mit verschiedenen Adaptern drin. Also ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man zum Beispiel unterwegs ist und äh, dort sehr viel ich sage mal Videos dreht, auch Außenwirkungen und so weiter. Dazu gibt es hier diesen Darmverwicklung, gibt es hier für das Mikrofon. Das hat jetzt hier einen Mini-XLR-Anschluss, ich zeige das mal so einen Mini-XLR-Anschluss, das kann man koppeln mit äh, dem Samsung, mit dem Receiver und hat hier dann auch noch ein Kugelmikrofon. So sieht das Ganze dann aus, ne? so ein kleines Kugelmikrofon, was man sich dann hier äh, zum Beispiel so anstecken könnte und dann hat man eben hier so die diesen Bereich aufgenommen, wenn man zum Beispiel draußen ist. Das ist äh, dieses Mikrofon, was ich schon gezeigt habe, von äh, dem Bild von vorhin, ne? ein ganz normales Handmikrofon hier mit äh, Empfänger bzw. Sender und kann auch ganz normal eingeschaltet werden. Und wenn ihr jetzt draußen seid, dann gibt es hier noch so ein das nennt sich äh, Dead Kitten, also eine tote Katze, ne? so frei übersetzt im Englischen. Das kann man hier so drüber stülpen. Und wenn dann der Wind bläst, zum Beispiel draußen, habt ihr vielleicht auch schon gesehen bei äh, Meteo oder Meteorologen, die da... Ups. So. Bei Meteorologen, die eben auch dieses, äh, dieses Fell hatten. Und dann ist es eben weniger mit den, äh, mit den Winden, die man dann auf dem Mikrofon nicht hört, sonst hat man eben so dieses Sch dauernd äh, drin. Und dann jetzt noch zu diesem äh, Popschutz hier. Ich gehe jetzt mal etwas näher ans Mikrofon und wenn ich hier reinblase oder beziehungsweise ganz normal spreche und ich spreche ja relativ äh, laut beziehungsweise klar. Dann äh, wird von diesem plop hier das Ganze ein bisschen aufgehalten. Und auch wenn ich da mal äh, Zischlaute oder S-Laute und so weiter reinspreche, dann wird das hier ein bisschen abgedämpft. Wenn ich das jetzt runternehme und hier diese Zischlaute und Plop-Geräusche, dann äh, ist jetzt zwar ein sehr, sehr gutes Mikrofon, wird also einiges ein bisschen äh, reduziert, aber man. Man hört beim Einblasen hier, ist es schon ein bisschen anders und da empfehle ich natürlich für die, für die Mikrofone, dass man da wirklich ein bisschen was investiert, also nicht das Billigste vom Billigen nimmt, sondern wirklich auch etwas investiert ins Mikrofon, also ich kann mal kurz so plus minus durchrechnen, der hier hat ca. 120 Franken gekostet. Das hier hat ca. 150 Franken gekostet. Dann hier das Logitech-Headset äh, hat zwar auch relativ viel gekostet, ich glaube, so um die 80 Franken. Dieser Kopfhörer hier hat äh, ca. 130, 140 Franken gekostet. Äh, das ganze Equipment mit diesem Samsung Gomic Mobile hier hat äh, rund 350 Franken gekostet, weil ich zwei... Sender hinzugefügt habe plus eben noch diese, dieses Handmikrofon. Also man sollte da schon ein bisschen Geld investieren, um eben auch ein bisschen, ich sag mal, guten Ansatz zu haben, um eben auch gute Tonqualität rüberzubringen, weil die Tonqualität im Prinzip das Wichtigste ist bei einem Video. Dann, wenn ich zum Beispiel draußen ein Livestreaming mache, dann habe ich hier diesen DJI Osmo Mobile 3, den gibt es auch in der Ausführung Version 2, der ist dann ein bisschen schwerer. Also ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze dann äh, zu stabilisieren. Ich habe die Möglichkeit, das Ganze in Hoch- und Querformat zu nutzen. Also das wäre dann jetzt Querformat so. Und dann kann ich es hier noch umstellen auf Hochformat und das Ganze ist dazu da, um eben das handy ein bisschen auszubalancieren dass man eben auch mal rennen kann und so weiter also es ist ein relativ einfaches äh, produkt kostet rund ich glaube 100 franken hat hier auch noch so einen äh, usb anschluss so und hier die ladebuchse hier vorne hat es ein paar Verschiedene Knöpfe mit äh, ganz vielen Funktionen. Hier auf der Seite gibt es sogar den Zoom, den ich äh, rein und raus fahren kann. Dazu brauche ich eine App auf dem äh, Handy, also DJI Mobile, äh, DJI Osmo Mobile Version 3. Und wenn ihr jetzt, ich sage mal, ja, nicht gerade top viel Budget habt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ein sogenanntes Lavalier-Mikrofon äh, sich zu kaufen. Ist dann ein äh, Kugelmikrofon und das kostet ca. 100 Franken, hat aber den Nachteil, da gibt es nicht so viel, also das hat circa ja, einen Meter, anderthalb äh, Kabel. Und wenn man dann ein bisschen weiter weg steht von äh, seinem Handy dann wird es ein bisschen knapp, aber dazu kann man auch eine Verlängerung kaufen. Und das wäre auch möglich. Also wenn jemand jetzt äh, top-professionell was machen will, gibt es hier die Möglichkeit. Und wenn man jetzt mit Livestreaming unterwegs ist, und äh, viele schauen ja ihr Handy so geradeaus an, also Hochformat, nicht wundern, das ist äh, hier meine Hülle von meinem iPhone 11, dann... Äh, macht man ja meistens das äh, Facebook auf und geht dann zum Beispiel auf der Fanseite rein und geht dort mit einem Post live. So, also so sieht das Ganze denn aus. Ne? Jetzt haben wir es im, im Hochformat. So, das ist jetzt auch meine Kamera hier. Das ist die Kamera, die ich nutze, um äh, das Livestreaming jetzt hier zu realisieren. Und jetzt ist es einfach ganz wichtig, wenn man jetzt im Querformat äh, live gehen will, dann muss man zuerst umstellen aufs Querformat. Und jetzt zeige ich das mal kurz. Jetzt sieht es so aus auf dem Handy. Ich gehe also nochmal zurück. Das ist jetzt Hochformat. Und jetzt ist ganz wichtig, dass man eben das Querformat einstellt und wartet, bis es so weit. noch bis es so ausschaut, so muss ich sagen und dann bitte erst auf den, hier auf den Live-Button drücken, weil dann geht man entsprechend im Querformat live und äh, das ist auch noch wichtig zu wissen, also immer unbedingt das Handy zuerst mal drehen und äh, schauen, dass man die richtige Ansicht hat und dann kann man auch entsprechend live gehen und das Ganze dann im Querformat. Klar ist natürlich zum Beispiel bei Instagram kann man, ich sage mal, ist es am besten, wenn man Hochformat live geht und nicht im Querformat. Wenn man aber ein Video hochlädt, ist das kein Problem. Und was ich euch jetzt noch kurz zeige, ist zum Beispiel mein Livestreaming-Tool, womit ich über verschiedene Bereiche bzw. verschiedene Netzwerke live gehe. Das hier ist dieses Restream und das empfehle ich sehr. Hier gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel auf Twitch, auf Facebook und so weiter live zu gehen. Das ist ein richtig tolles Tool. Dann, was ich jetzt zum Beispiel, sieht danach ein bisschen komisch aus, wenn ich das hier jetzt äh, zeige, das hier ist äh, meine Software, die nennt sich XSplit und XSplit ist dazu da, um eben hier mit verschiedenen Szenen und so weiter umzustellen. Ich habe hier zum Beispiel zu Beginn den Countdown mit dem Vorschaubild. Hier den Greenscreen, den ihr seht, so, jetzt kann ich da wieder zurückgehen und die Szene umschalten und wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Szene einschalte, dann seht ihr mich nicht, aber das Vorschaubild und wenn ich auf diese Szene wechsle, dann bin ich wieder da. Also es gibt da verschiedene Plattformen, es gibt auch zum Beispiel StreamYard und wie sie alle heißen. Uh, auf Mac gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Diese Software ist soweit ich weiß nur uh, über über den PC zu erreichen. Also uh, unbedingt auch schauen, ob die Software für Mac und oder Windows zur Verfügung steht. Ich bin halt ein Windows Kind. Ne? Deswegen ist da ein bisschen uh, die Software halt ausgelegt auf Windows. Hab aber, wie ihr schon seht, ne, hier ein iPhone 11 und eben zusätzlich auch noch ein Huawei P30 Pro und ich sehe jetzt gerade das reflektiert ein bisschen, weil sie ja auch grün drin hat, Moment vielleicht, ja da kriegen wir die Spitze des Matterhorns, also das ist auch noch vom, vom Greenscreen her und äh, das zeige ich euch auch noch schnell. Ich habe hier eine Software, die nennt sich Sparkocam, äh, Sparkocam. Und äh, hier kann ich zum Beispiel einen Greenscreen ausschalten und jetzt habt ihr hier hinten einfach eine grüne Wand. Ne? Dann kann ich das wieder hinzufügen. Und jetzt habt ihr hier hinten wieder das äh, hier auf dieser Seite, <lacht> muss ich mal schauen, äh, weil es spiegelverkehrt ist, äh, dass hier eben der Hintergrund entfernt wurde. Ich habe auch die Möglichkeit zum Beispiel noch andere Hintergründe zu nehmen. Wichtig ist einfach, dass sie gleich groß sind. Das heißt, man muss schauen, dass die. Hier, das wäre zum Beispiel ein anderer Hintergrund, den ich jetzt nehmen könnte. Bei zu viel Weiß könnte es sein, wenn der Greenscreen nicht ganz ausgeleuchtet ist, dass eventuell da ein bisschen Schimmer besteht. Und wie ihr hier auch zum Beispiel seht, ne? Ich habe hier so einen leichten Green-Screen-Schimmer äh, um mich herum hier auch am Stuhl entlang oder auf der anderen Seite. Das hat ein bisschen mit der Ausleuchtung zu tun, weil der Green-Screen hinter mir relativ nah ist. Das heißt, reflektiert ein bisschen und die Ausleuchtung ist auch nicht gerade die allerbeste. Ich kann mal kurz äh, mit meiner Webcam euch zeigen, wie das ausschaut. Also ich habe hier auch noch so eine... Äh, so eine Webcam von Microsoft, ne? ich schalte die mal kurz ein, das ist eben das Schöne bei SparkoSoft, gehen wir mal kurz auf die Webcam, so genau, also hier habe ich jetzt eine Leuchte, so eine Studioleuchte. hier habe ich noch eine zweite Leuchte und da auf der Seite habe ich noch so eine kleine LED Leuchte die äh, mir den Bereich auf der rechten Seite noch ausleuchtet. Das hier ist also meine Kamera, eine Canon EOS 800D. Und ihr seht schon, es gibt da schon ein bisschen, äh, ist ein bisschen wackelig hier. Ne? Und äh, das ist natürlich die Software, die ich hier nutze. Und jetzt kann ich hier einfach auf die, Canon Kamera wieder umstellen und bin mit dem Greenscreen wieder da. Ja, das also zum Thema des äh, Videos und Livestreaming auch ein bisschen mit Mikrofonen und so weiter. und äh, ja, hoffe konnte dir ein bisschen weiterhelfen und äh, wünsche dir jetzt viel Spaß. Du kannst mir natürlich Fragen stellen, entweder in den Kommentaren oder schreib mich äh, per E-Mail an auf der Webseite rogeruckstuhl.ch findest du alle Kontaktmöglichkeiten und ich wünsche dir jetzt äh, viel Erfolg beim Umsetzen deines ersten oder nächsten Livestreamings, auch mit oder ohne äh, professionellen Equipment. Schau einfach, dass du ein gutes äh, Mikrofon hast was äh, entsprechend äh, mit gutem Ton ist. Klar sind natürlich diese Mikrofone hier unten drin schon relativ äh, gut, bei Android ein bisschen weniger, bei iPhone ein bisschen besser, aber ist halt auch nur ein Kugelmikrofon und diese Kugelmikrofone, die haben natürlich auch äh, zu viel, was sie drumherum noch aufnehmen. Gut, dann wünsche ich dir jetzt eine erfolgreiche Woche, äh, eine erfolgreiche Restwoche. Und Diese Videos siehst du ab sofort immer Dienstag und Donnerstag, 10.10 .10 Uhr, jeden Tag bzw. jeden Dienstag und Donnerstag, 10.10 .10 Uhr, hier auf diesem Kanal. In dem Sinne, schöne Woche und bis bald.